Meine Güte, was hätten euch eure Deutschlehrer gesagt? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video werde ich die Kommentare auf Rechtschreibung und Grammatik überprüfen. Ich habe die Kommentare so sortiert, dass die Fehler immer schlimmer oder größer werden oder schwerwiegender los geht's mit dem ersten kommentar von lost my aim twice warum kam manche Kommis öfters dran hier haben wir eine abkürzung Kommis, die nicht so geläufig ist ich habe es trotzdem verstanden öfters hätte ich jetzt nicht so verwendet ich würde lieber häufiger sagen aber das bleibt sich dabei egal und dran hätte ich nicht mit kamen bzw kommen verwendet sondern ich hätte mit kommen vorverwendet. Also würde dieser Kommentar richtig lauten: Warum kamen manche Kommentare häufiger vor? Weiter geht's mit dem Kommentar von Geo Alrik, der hat geschrieben: Was für einen PC hast du? Seine Fehler waren erstens die Groß- und Kleinschreibung, das W, das P und das C müssen groß geschrieben werden und zweitens hat er das Apostroph vergessen vor dem Nennen, wobei einer kommen muss. Das zweite Satzzeichen ist ein wirkliches Satzzeichen, nämlich nach dem Du kommt ein Fragezeichen aufgrund der Frage. Und Black Panda hat geschrieben, ich will ein Kind von dich, Herzchen. Black Panda hat teilweise die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet, er hat das K von Kind vergessen groß zu schreiben. Zweitens ist der Fall von dich, dem Personalpronomen du falsch. Es müsste dir heißen, von dir. Und das nächste ist das Satzzeichen. Er hat ein Herzchen gemacht und typischerweise schreibt man nach einem Emoji kein Satzzeichen, aber das ist sowas von schwer, das sieht komisch aus. Der vierte Kommentar kommt von ByCraftson, der hat geschrieben Hi, gucke dich schon seit 8 Abos und bin bis heute aktiv auf deinem Kanal. Wäre nice, wenn du mich auch abonnieren würdest, plus Glocke. Wäre nice, wenn du mir zu den 900 helfen könntest. Die Fehler bei Craftsons lauten wie folgend: Nach dem Hi fehlt das Komma. Gucke hätte ich jetzt nicht so gewählt. Ich hätte schauen gewählt, dich schon seit 8 Abos. 8 schreibt man aus und Abos. Verwende ich zwar auch, deshalb ist es jetzt nicht so schlimm. Abonnenten meint er ja damit, ich habe es verstanden. Und bin bis heute aktiv auf deinem Kanal. Jetzt kommt hier wieder Smiley und die Regel eigentlich dachte Smiley keine Satzzeichen, obwohl es ja kein Satzzeichen ist. Also es ist es bescheuert, es sieht sich ein bisschen schlecht, wenigstens schreibt er danach groß. Wäre nice, nice schreibt man aber klein, weil es ein Adjektiv ist, Komma wenn wenn immer ein Komma und dann würdest plus Glocke das plus schreibt das so als Abkürzung würdest und die Glocke aktivieren würdest dann kommt ja ein Punkt hier ist nämlich nicht mal ein Smiley und danach wäre nice eine Wiederholung liest sich schlecht und nice selber Fehler ist wieder klein geschrieben äh groß wenn du mir zu den 900 helfen könntest. Wieder dieses Wenn, da fehlt wieder das Komma. Und dann zu den 900 was? 900 A Abonnenten? Wahrscheinlich. Und dann wieder Smiley. Das regt mich ein bisschen auf mit den smileys aber ist halt so. Hier kommen wir zum letzten Kommentar vom Serti. Hallo lieber Gastelette, was du auf deinem Kank Kanker bringst, ist Schwachsinn. Ich heiße Serti und wette... Wenn ich mit YouTube anfangen würde, würde ich mehr Abos machen als du. Also ciao Ich will jetzt keine Legastheniker verurteilen, aber hier sind einige Fehler für andere. Hallo wird groß geschrieben. Lieber mit e. Gastret wird groß geschrieben, danach Komma. Ich würde sogar in die nächste Zeile springen. Was du auf deinem Kanker, das ist komplett falsch. Ich wette ja mein Kanal. Und dann bringst ist Schwachsinn, da kommt ein Komma, was du auf deinen Kanal bringst. Das ist nämlich ein Subjekt mehr oder weniger. Schwachsinn schreibt man groß und ich sehe hier gerade, ist es ist ja easy, der meint damit wahrscheinlich ist. Und Schwachsinn wird mit Doppel N geschrieben. Dann ist da der Punkt und dann kommt da ich wieder groß. Heiße, mit scharfen S oder SZ, je nachdem, woher ihr kommt. Und Wette, Komma, wenn ich mit YouTube anfangen würde. Also YouTube wird natürlich das Y und T großgeschrieben, ist ja ein Markenname. Hier ja, hat er es richtig gemacht, Würde, Würde. Ich mehr, jedoch mit H. Abos, hier wieder nicht groß großgeschrieben, jedoch selber Fehler wie bei... Bei Grafson, ich mache das aber auch, damit es hier im Bild passt. Machen als du. Punkt. Oder Komma. Hier kommt euch eher ein Komma wegen dem also. Und Chaos schreibe ich anders. Nämlich c -A aus. Also Z-I-A. Z-O. C-I-A-U-S. Ich würde aber euch bitten, wieder zu kommentieren. Ne, diesmal kommen die Kommentare in Kürze nicht wieder vor und werden korrigiert. Aber es würde mich schon freuen, wenn die besser geschrieben sind mit weniger Rechtschreib- und Grammatikfehler. Und damit dann Ciao bis zum nächsten Video.